Donnerstag, ich glaube es ist, nee, es ist Mittwoch, ich glaube es ist der 29. November und heute wird der ähm, Weihnachtsbaum am Rockefeller Center aufgestellt und beleuchtet und soweit ich weiß ähm, treten auch immer Stars auf, ich glaube das ist dieses Jahr Gwen Stefani oder so und ähm, das wollte ich mir ansehen und ich dachte mir, warum starte ich den Vlog dann nicht einfach schon heute, auch wenn noch nicht Wochenende ist. Ähm, Gerade habe ich noch Mittagspause und bin im Central Park und es sind heute einfach 17 Grad also perfektes Wetter um äh, den Weihnachtsbaum aufzustellen aber äh, pff, so ist es halt und es ist ja auch gar nicht schlimm aber der Central Park ist einfach so schön also jetzt sind halt die ganzen Bäume total bunt und es ist so toll und sonnig und oh, hammermäßig ähm, das nur als kleiner Eindruck von heute Mittag und heute Abend geht es dann weiter mit dem Baum. So es ist Abend. Ich habe gerade schon was gegessen im Whole Foods. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, aber jetzt mache ich mich auf den Weg zum Rockefeller Center. Wie ihr seht, ist schon alles jetzt geschmückt. Da hinten ist auch schon Weihnachtsmarkt. Ich bin gespannt, wie voll das jetzt wird. Ich glaube, es wird ganz schön crazy. Aber wir werden sehen. Hallo, Knut. Oh, guck mal. Ganz kleine. Hallo. Bist du Knut? So, jetzt wird es schon etwas äh, voller. Und alles strömt Richtung Rockefeller Center. Was ich wirklich unglaublich finde an dieser Stadt ist, dass sie jeden Monat ein bis zwei riesige Massenveranstaltungen haben, wo Millionen Menschen hinkommen. Und das ist jetzt nicht übertrieben, sondern es sind wirklich Millionen, die da hinkommen. Halloween Parade, dann die Thanksgiving Parade, dann äh, jetzt das wieder, keine Ahnung wie viele da sein werden und wenn du dich gerade in der Nebenstraße aufhältst, dann kriegst du gar nicht mit, dass hier überhaupt irgendwo was Besonderes los ist und das finde ich so unglaublich, wie die das stemmen und wie gut das alles äh, funktioniert, es gibt immer Dinge, die nicht funktionieren natürlich, aber also das ist schon wirklich wow. hier wird es jetzt richtig voll. Das ist jetzt krass. Okay, hier ist es jetzt heftig voll. Also hier kommt man gar nicht mehr über die Straße. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier funktioniert. Vielleicht sollte man die Subway als Weg nutzen. Das ist schon krass. Das ist so heftig. Man kommt einfach nicht über die Straße. Alles ist voll. Also das, was ich gerade gesagt habe mit den Großveranstaltungen, <lacht> muss ich vielleicht nochmal überdenken. Aber ihr wisst, was ich meine. Es funktioniert halt trotzdem schon irgendwie. Es ist zwar ein bisschen anstrengend und voll und ein bisschen nervig, aber es geht. Jetzt beginnt die Panik auszubrechen. Weil <lacht> halt die Leute die ganze Zeit schreien keep moving. Und dann rennen hier welche durch und dann fallen welche hin und okay, das ist äh, ein bisschen stressig jetzt hier. Krass! Meine Güte! Wow! Alleine das ist schon ein Erlebnis hier mit anzusehen. Guck dir das mal an, wie viele, viele Menschen, die klettern hier über die Gerüste. Es ist krank. Da hat einer eine Schlange. Also um über die Straße zu gehen, muss man sich jetzt an diese Schlange da an, also jetzt an die Menschenschlange wieder anstellen. Ey, wie crazy. Aber eben war noch nichts davon zu spüren, wirklich. Aber da habe ich jetzt auch gar keinen Bock drauf. Oh, Mann. Und eine Straße weiter ist gar Nichts los, also nicht gar nichts, aber viel, viel weniger. Das andere war jetzt echt eine Schlange, meine Güte. Also auf jeden Fall habe ich es gleich geschafft, <lacht> hoffentlich. Sorry, okay. Wisst ihr, wen ich gerade getroffen habe? Mirella. <lacht> Von mir relativ <lacht> egal. Freedom. Crazy. Da trifft man sich in New York. Sie meinte, irgendwoher kenne ich sie, ich habe dich doch schon mal gesehen. Ist ja, ich drehe auch Videos, vielleicht daher. Ja, das kann sein. <lacht> das war sehr lustig. Das war das erste Mal, glaube ich, dass ich jemanden so angespannt habe, weil ich dachte mir so, ey, du bist jetzt hier gerade in New York und siehst jemanden, den du kennst, dann musst du das mal machen. Krass! Das kann man sich nicht vorstellen. Hier ist alles abgesperrt. Naja, jetzt fließt es gerade. Gucken, wie lange noch? Stopp! <lacht> nee, ich glaube, mehr kommen wir nicht dran. Oh, irgendwer tritt gerade auf. Das war wohl nix. Also ich hätte mir heute den halben Tag freinehmen müssen, um da... Einmal so einen Campingstuhl mitnehmen? Ja. ja. Okay, hier wird man jetzt reinkommen, aber äh, man würde nichts mehr sehen. Weil es so voll ist, dass man einfach nicht mehr den Baum sehen kann. Das hat sich ja richtig gelohnt. Und die Polizistin meinte gerade, dass die Leute hier schon seit drei oder vier Uhr anstehen, um irgendwie da was sehen zu können. Naja, morgen dann vielleicht. So, es ist Donnerstag, jetzt ist gerade 17 Uhr und ich habe Feierabend und da das ja gestern so ein Reinfall war, dachte ich mir, ich gehe heute zu einem Christmas Tree Lightning im Central Park, da ist wohl so eine Show, so eine Lichtershow und da gehe ich mit einer anderen Freundin hin. Und ich glaube, da wird es ein bisschen entspannter sein. Und ähm, dann nehme ich euch mit. Und ich glaube, es wird heute sehr schön. Ich freue mich schon. Einfach nur eine Stunde, ein bisschen schön die Lichter angucken und dann entspannt nach Hause. Ich freue mich. Übrigens ein kleiner Tipp, falls. Oh, guck mal, da ist ein grüner Weihnachtsmann und ein Panda. Oh, sorry. Also, wenn ihr mal. Ähm in New York seid und die 59. Straße Columbus Circle äh, Station runtergeht, dann ist da so ein Markt und es sind so ganz viele kleine süße Läden, ähm, die ihr euch mal angucken könnt, weil das ist echt ganz schön und ich glaube, da gibt es auch ganz coole Sachen zu essen. Ich habe noch nie was probiert, aber sieht auf jeden Fall gut aus. So, hier ist es auf jeden Fall viel, viel leerer als gestern, aber auch, naja, es, ich glaube, die Veranstaltung kann man auch nicht damit vergleichen. Think of the best tree lighting in New York City. Yeah. This community is about Central Park, <laughs> Nein, oder? Ich glaub's nicht. <lacht> Sorry. Ich dachte, komm jetzt mal. Ich dachte, wir machen jetzt eine richtige Show draus. Ey. Ich dachte, eine richtige Lichter-Show. Ja, ich auch. Ja, ihr habt gemerkt, das waren jetzt beide nicht die Veranstaltungen, die man sich so vorgestellt hat. Das eine eben, weil es einfach viel zu voll war und das andere, weil es jetzt halt nichts Besonderes war, aber vorher ganz groß angekündigt wurde auf Facebook, im Internet. Ich dachte erst, soll ich das Video jetzt überhaupt hochladen, weil es war jetzt zweimal eigentlich mehr Fail als alles andere. Aber ich will euch auch sowas nicht vorenthalten. Und ähm, wenn ihr euch jetzt den Baum beim Rockefeller Center angucken wollt, dann äh, blende ich euch jetzt hier nochmal Aufnahmen ein damit ihr trotzdem was davon habt. Aber es ist halt schon so, dass hier alles sehr groß angekündigt wird. Ich weiß nicht, ob das nur in New York so ist oder in Amerika generell. Das ist das Event des Jahres. Das ist die Christmas Lightning Party des Jahres. Und ähm, man ist natürlich voller Spannung dann irgendwie. Man geht da hin und denkt sich, cool, das wird bestimmt richtig cool. Und dann ist es halt so was wie jetzt gestern, dass im Central Park das einfach nur die Lichterkette von einem Baum angemacht wird, wo man sich so denkt hätte ich jetzt wirklich diese 2,75 für die Subway ausgeben müssen. Einfach weil, es war zwar auch ganz schön mit dieser Band da im Hintergrund, aber es ist nicht diese, äh, diese Weihnachtsstimmung, die man in Deutschland hat. Es ist was anderes und alle sagen immer, Weihnachten muss man unbedingt nach New York und diese ganzen Lichter und so. Es gibt zwar viele Lichter, aber es ist nicht dieses Wohlige, das einem warm ums Herz wird, dass man Zeit zusammen verbringt und ähm, so dieses Gemütliche hat, sondern es sind halt von außen viele Lichter. Punkt. Und ich will, ich bin sehr kritisch, ich weiß, ich, aber ich finde es wichtig, euch nicht nur zu zeigen, ähm, das ist ja alles so mega geil und mega krass. Vieles ist mega cool, aber es gibt halt auch immer wieder Dinge, wo ich mir so denke, was habt ihr euch jetzt dabei gedacht? Warum kündigt ihr das so groß an? Klar denkt man dann, wenn man das noch nie mitbekommen hat oder so, hier muss alles mega extrem sein und so. Und ähm, manchmal ist es halt zu extrem und manchmal ist es dann so, dass man denkt, wow, das hätte ich mir echt sparen können. Äh, deswegen auch das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und ähm, ich hoffe trotzdem, dass euch das Video irgendwie Spaß gemacht hat. Vielleicht war es trotzdem eine, mal interessant zu sehen, wie viele Menschenmengen da irgendwie zusammenkommen können und was da für Staus entstehen können. Und wir sind halt wirklich zwei, drei Stunden um das Rockefeller Center rum, ähm, weil alles abgesperrt war. Und es war schon auch irgendwie... Es hat sich schon gelohnt, weil ich das so noch nie erlebt habe, aber es war halt nicht das, was wir eigentlich erleben wollten. Naja, also das nur kurz als kurzer Nachsatz. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, sowohl nicht in, ähm, in, in irgendeiner kleinen Stadt oder Dorf in Deutschland, als auch nicht in New York. Und auch wenn das immer alle sagen, man muss immer auch nochmal die andere Seite sehen und nochmal einmal reflektieren, war das jetzt wirklich so krass oder warum wurde das so deklariert? Das nur kurz noch als Schluss. Ich hoffe trotzdem, wie gesagt, dass euch das Video gefallen hat. Und ähm, das nächste Video wird dann wieder mein ganz normaler Wochenendvlog. Und ja, ich bin gespannt, was ihr so schreibt. Ob ihr auch schon mal so eine Erfahrung gemacht habt, schreibt mir das sehr gerne. Wart ihr schon mal vielleicht sogar beim Rockefeller Center, dass ihr es geschafft habt, euch das anzusehen, was da wirklich passiert ist. Und ähm, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!